Sitzen Sie den ganzen Tag vor Ihrem Rechner? Lieben Sie soziale Netzwerke und lieben Sie es, mit anderen Menschen zu interagieren? Sind Ihnen die Möglichkeiten, die Sie bei Ihrem sozialen Netzwerk haben, zu gering? Wechseln Sie jetzt zu Relife, das brandneue soziale Netzwerk für jedermann. Real Life bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie aus Ihrem liebsten sozialen Netzwerk kennen. Jens möchte dein Freund sein. Nachrichten hinterlassen. Freunde anstupsen. Lassen Sie Freunde an Ihre Pinnwand schreiben. Eine interaktive Chat-Funktion mit tausenden Emo-Icons. Hey, du bist online? Hey, bist du da? Hey, seh doch, dass du online bist. Hey, bist du da? Bist du da? Ja. Hey, du bist da. Wie geht's dir? Gut. Cool, Schön, wollen wir was zusammen machen? Äh, ich lade dich auf die Veranstaltung. Wir trinken ein. <lacht> ja. Cool. Prost. Oh. Lebensereignisse mit anderen Teilen. Oh, das müsst ihr euch angucken. Kommt, kommt, kommt, kommt. Gefällt mir. Jens möchte das Brot mit dir teilen. <lacht> Abgelehnt. Jens möchte das Brot mit dir teilen. Ablehnen. Jens möchte das Brot mit dir teilen. Na gut. Jens mag das. Dinge liken. Jens gefällt dein Wort. Jens mag Wort. Hey, schicker Bart. Oh, hey, hey, hey, hast du schon mal einen neuen Bart gesehen? Toll, oder? Ja, cool. Veranstaltungseinladungen. Jetzt läd ich zur Veranstaltung Container im Netto ein. Mhm. Ey, Bob lädt es zur Veranstaltung. Hättet die Bretterfläche von Sri Lanka ein. Jens lädt dich zur Veranstaltung Baden ähm, an der Kieser ein. Jens lädt dich zur Veranstaltung. Jens lädt dich zu läd zur Veranstaltung. Jens lädt dich zur Veranstaltung. <lacht> Hetz, äh, Jens hey, zur Veranstaltung. Du heute in ja. <lacht> Jens lädt dich läd zur Veranstaltung. Jens Jens lädt zur Veranstaltung. Jens Jens zur Jens Candy Crush Saga. Und viele mehr. Und das Beste ist, das Ganze ist kostenlos und jederzeit verfügbar. Wechseln Sie jetzt zu WeLive und erleben Sie eine völlig neue und noch nie dagewesene Dimension sozialer Netzwerke. Natürlich können Sie Ihren Account jederzeit problemlos kündigen.